Oh, hallo. Schön, dich wiederzusehen. Alex, erzähl uns eine Geschichte. Eine Geschichte? Warum eigentlich nicht? Dies ist die Geschichte von Dario Ticeni, von einem Jungen, der durch seine Liebe zu den Tieren Tierarzt werden wollte, doch durch den Lauf des Lebens in den weltberühmten Metzger aus Panzern und Italien geformt wurde. Und ich möchte euch diese Geschichte erzählen, weil sie viele der Dinge veranschaulicht, die wir bisher auf diesem Kanal besprochen haben. Wie verloren wir in Konzepten von uns sind, wie unsere Psyche eine tiefere Bedeutung braucht, wie gut wir darin sind, uns unsere Identität zu rechtfertigen und damit unsere eigene Existenz und unser Tun, wie das Gefühl der Freude uns verblendet, wie selbstgerecht wir dadurch werden und wie wir alles dafür tun, nur um das Gefühl von Kontrolle in unserem Leben zu haben. Es ist eine Geschichte, die uns zeigen soll, wie wir dazu neigen, mit den Herausforderungen des Lebens umzugehen. Eine Geschichte, in der wir uns wiedererkennen sollen und wie wir das Gleiche in unserem eigenen Alltag machen, um es vielleicht ein wenig anders zu machen. Bam Bam. plup. Daru wurde in eine Familie hineingeboren, die eine 250 Jahre alte Metzger-Tradition hinter sich hat. Die erste Person, die er sah, war sein Vater in seiner Arbeitskleidung. Und so wie sein Vater auch, sollte es auch ihm bestimmt sein, irgendwann Metzger zu werden. Doch für Daru bestand das schönste Teil darin, Tiere zu kaufen. Er liebte Tiere und wollte auf sie aufpassen. Es fühlte sich dann so an, als würden sie Teil der Familie werden. Wenn er in die Augen der Kühe schaute, dann sahen sie aus wie seine eigenen. In ihm entstand der Wunsch, Tierarzt zu werden. Empathisch wie er war, konnte er sich nichts Schöneres vorstellen und hatte gar kein Interesse daran, in die Fußstapfen seines Vaters zu treten. Die Jahre vergingen und Dario erlebte eine wunderbare Kindheit, zu schön, um ihn auf das Leben als Erwachsenen vorzubereiten. Er hatte gelernt, gut zu leben, zu genießen und nicht mit der anderen Seite des Lebens umzugehen. Und so war er nicht darauf gefasst, was ihm noch bevorstehen sollte. Denn eines Tages erkrankte seine Mutter. Es war Krebs. Und dies war das Ende der Harmonie. Es fühlte sich so an wie ein Albtraum, aus dem er bald aufwachen würde. Und er sagte sich immer wieder, es ist nicht wahr, es ist nur ein Traum. Aber es war kein Traum. Die Mutter erlag letzten Endes ihrer Krankheit. Und die Realität des Lebens riss ihn aus seinem Paradies heraus. Einige Jahre vergingen wieder und er hatte es mit der Liebe seiner Familie irgendwie geschafft, mit dem Verlust seiner Mutter umzugehen. Er war nun Student in Pisa, ca. 100 Kilometer von seiner Heimat, wo er sich seinen Traum erfüllen wollte, Tierarzt zu werden. Er war sehr ehrgeizig und voller Hoffnungen. Jedoch sollte auch dieser Zustand von nicht zu langer Dauer sein. Nach einem Jahr erhielt er einen Anruf von seiner Schwester. Vater war krank. Er hatte so viel Liebe für seinen Vater, dass er es nicht glauben konnte. Bis zum Schluss. Auch sein Vater starb. Und dies veränderte ihn grundlegend. Er realisierte, dass er die letzte Hoffnung für die Familie sei. Er verstand, dass er die Bürde auf seinen Schultern nehmen muss, nicht nur der Familientradition zuliebe, sondern auch der restlichen Familie und deren Identität. Alle persönlichen Träume und Wünsche starben mit seinem Vater mit. Er realisierte, dass er nicht derjenige sein wird, der die Tiere rettet, sondern der, der sie tötet. Und es fühlte sich so an, als sei er selbst auch in dem Moment gestorben. Als er an seine Heimat zurückkehrte, überkam ihn eine tiefe Leere. Er hasste es, morgens wach zu werden und dazu gezwungen zu sein, mit sowas Geld zu verdienen. Das spiegelte sich auch in seinen Einnahmen wider. Er hatte nicht gelernt, Metzger zu sein und konnte nur das tote Tier sehen, in was er immer und immer wieder sein Messer steckte, das Tier, was er liebte. Er hasste sich dafür, so dass er sich unbewusst immer wieder selbst bei der Arbeit in die Finger schnitt. Er fühlte sich wie in einem Gefängnis, in einem Dilemma ohne Bedeutung. Sollte er der Letzte der Tschetscheni gewesen sein, sollte er die Tradition und damit alle anderen vor ihm zu Ende gehen lassen, weil er nicht in der Lage dazu ist, diese Identität zu akzeptieren. Doch dann wandte er sich an Orlando. Orlando war ein alter Freund seines Vaters und suchte bereits das Fleisch für ihn aus. Er wurde sein Lehrer und ließ die Bedeutung in seiner Arbeit sehen. Orlando sagte ihm, wenn ein Tier geboren wird, müssen wir versuchen, ihm das bestmögliche Leben zu geben. Wenn ein Tier durch unsere Hand stirbt, Versuchen wir das Geschenk des Tieres zu respektieren. Du hast hier Verantwortung für ein Stück Leben, vergesse das niemals. Damit bekam Darus Psyche genau das, was er brauchte. Er fand Bedeutung hinter dem Metzger-Dasein, nicht fern von den Tieren, sondern genau neben ihnen. Am gleichen Tag warf er die Metzgerjacke um und zog sie nie wieder aus. Nach Jahren der Lehre, der Bedeutungslosigkeit und des sich fühlen erwachte wieder das Leben in ihm. Um in seinem Selbstkonzept die Metzgeridentität zu akzeptieren, fehlte nur ein starker Sinn, was ihm Bedeutung in seinem Tun gab. Er machte zwischen Tierarzt, der rettet, und dem Metzger, der tötet, keine Trennung mehr. Für ihn gehörten sie jetzt alle zusammen. Der Metzger hatte eine sehr wichtige Aufgabe für ihn. Er ist dafür da, den Menschen bewusst zu machen, dass sie alles wertschätzen müssen. Seine Message an die Welt ist der Respekt vor dem Leben der Tiere und die daraus folgende Verantwortung, alles von dem Tier zu benutzen weil wir es uns beleidigen. Nichts wird verschwendet. Das ist ein Metzger. Und auch wenn es ihm bis heute schwer fällt, Tiere zu töten, hat er mit dieser tieferen Bedeutung einen Weg gefunden, damit umzugehen und seine Familie durch ihn weiterleben zu lassen. Und nicht nur das, er hat seinen eigenen Platz in all dem gefunden. Seine Geschichte hat mich dazu bewegt, damit aufzuhören, Philosoph zu sein, der den Menschen in ihrem Leben helfen möchte auf originelle Weisen zu inspirieren und zu erschaffen. Stattdessen werde ich jetzt Serienmörder. Ich werde jetzt anfangen, Menschen zu töten, um daran zu erinnern, wie wertvoll das Leben ist. Dass man lieber jeden Moment voll auskosten sollte, weil ich hinter jeder Ecke lauern könnte. Mit diesem utilitaristischen Geschenk von mir an die Menschheit will ich die Vergänglichkeit bewusst machen, um daraus für die Mehrheit mehr Freude ziehen zu können. Das ist... Mein Platz in der Welt. Nichts wird verschwendet. Das ist meine Message als Serienmörder. Wir sehen, wir sind ziemlich gut darin, uns irgendeinen Mist zu erzählen und Mist zu akzeptieren, wenn er als Mittel zum Zweck dient. Gerade wenn es um unsere Identität und dem Bedürfnis nach Sinn geht. Deswegen hinterfrag dich. Hinterfrag deine Rechtfertigung, die du dir jeden Tag erzählst. Tu es einfach. Das ist nicht so schwer. Stell dir einfach die Frage, was beziehe ich aus der Rechtfertigung und der Entschuldigung die ich mir da erzähle, und ist die überhaupt plausibel? Das musst du tun, wenn du damit anfangen möchtest, echte Verantwortung zu übernehmen. Denn sonst wirst du nur damit bemüht sein, dich in irgendwelchen Konzepten zu verlieren, diese anderen und dir selbst gegenüber zu rechtfertigen. Vor allem dein Selbstbild. Und du könntest deine Energie wirklich für viel, viel Besseres benutzen, anstatt für sowas. Das ist die Moral der Geschichte. Von daher also, bis zum nächsten Mal.